wie dieser Abbau sich tagtäglich weiter weiter fortschreitet. Ich, äh, in der Kindheit sind wir da noch schlicken, den Berg runtergerodelt. Mittlerweile ist der Abbau so weit nach hinten, dass es mir Angst macht, wie viel Wald dem Ganzen schon zum Opfer gefallen ist. Wir brauchen den Wald und wir brauchen auch den Lautenbach. Ich befürchte, dass dieser Lautenbach versiegt, wenn dieser Abbau in diesem Ausmaß so weitergeht. Bitte Leute, engagiert euch, noch ist es nicht zu spät.